Der Page-Speed, also die Ladegeschwindigkeit, ist ein wichtiger Punkt bei der Suchmaschinenoptimierung für Google. In diesem Video erfährst du, wie du die Ladegeschwindigkeit verringern und somit dein Ranking verbessern kannst. Das Wichtigste kurz zusammengefasst Google legt großen Wert auf ein optimales Nutzererlebnis auf deiner Website. Dazu gehört natürlich auch eine entsprechend schnelle Ladegeschwindigkeit. Ist diese vorhanden? Steigt das Ranking deiner Website. Außerdem mögen es die Nutzer gar nicht, wenn sie auf deine Seite warten müssen. Die Folge sind eine hohe Absprungrate und vielleicht sogar damit verbundene Umsatzeinbüßen. Mit den folgenden drei Tipps kannst du die Geschwindigkeit deiner Homepage verbessern. Tipp Nummer 1. Ein schneller Server. Es fängt bereits bei der Wahl deines Hosters an. Als deutscher Anbieter mit einer deutschen Seite solltest du auch auf einen deutschen Hoster setzen. Vermeiden solltest du dagegen Billiganbieter. Es bringt nichts, wenn du im Jahr ein paar Euro sparst, das dafür aber mit viel Ärger verbunden ist. Verzichte außerdem auf Shared Hosting, da das ebenfalls die Geschwindigkeit deiner Webseite verlangsamt. Tipp Nummer 2 Reduziere die Bildgrößen Einen großen Anteil an der Ladezeit haben vor allem Bilder. Natürlich kannst und sollst du nicht komplett auf diese verzichten. Achte aber darauf, dass die Bilder nicht größer hochgeladen werden, als sie eigentlich benötigt werden. Wenn deine Seite ein Bild mit den Maßen 300x300 Pixel anzeigt, dann sollte es auch nicht größer hochgeladen werden. Nähere Informationen über die Bildgrößen erhältst du auch in unserer Videoserie zum Thema Suchmaschinenoptimierung. Den Link blenden wir dir oben ein. Tipp Nummer 3. Ein sauberer Code. Es erklärt sich ja praktisch von selbst. Ein langer Code mit unnötigen Zeilen oder sogar Fehlern lässt deine Seite langsamer laden. Achte also stets darauf, sauber und strukturiert zu arbeiten. Wenn du Interesse daran hast, deine Website für Google zu optimieren, dann melde dich jetzt kostenlos für unsere Sichtbarkeitsanalyse an. In einem unverbindlichen Gespräch analysieren wir zusammen deine Website und erklären dir, was du verbessern kannst. Den Link zur Anmeldung findest du auf der linken Seite oder direkt in der Videobeschreibung. Viel Spaß und Erfolg bei der Optimierung deiner Website wünsche dir das Team von Kundenwachstum.de. Besuche uns auf www.kundenwachstum.de.